Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich mal wieder etwas mit ja, ein bisschen Struktur machen. Ich war ja im Urlaub und will meine Urlaubserinnerung mal wieder auf die Leinwand bringen. Deshalb habe ich mir hier ein bisschen Strukturpaste angemischt. Ja, ich hätte noch etwas geduldiger sein können beim Anrühren der Paste. Du kannst auch natürlich fertige Spachtelmasse benutzen. Ich habe jetzt hier mir die eben schnell angerührt und deshalb sind hier noch so ein paar Klümpchen. Aber das macht nichts. Du siehst, darüber entsteht ja auch wieder eine schöne neue Struktur. beginnt. Also ich mag diese weiche, äh, diese weiche Masse. Und wenn ich die jetzt ein bisschen verstreiche, dann entstehen hier genau diese Streifen. Die finde ich total schön. Die erinnern mich so an den Strand und kann jetzt hier so abtauchen. Dieses Malen beginnt für mich schon beim Anmischen der, der Paste. Also. Und auch jetzt kann ich mich hier so schön ja, reinbegeben und kann hier ganz lange wunderbar experimentieren. Mit, dem, mit der Masse, kann mich inspirieren lassen, kann das wegwischen, ja, neue Strukturen entstehen lassen und höre schon das Meer wieder rauschen. Ich habe ja auch Spachteln, die haben schon diese Zacken drin, diesen kamm wie auch immer der heißt. Ich schaue da mal nach und schreibe das auch unter das Video wieder. Der hat solche schönen Zacken und damit kann ich jetzt tolle Wellen reinziehen oder beziehungsweise Streifen. Und ja, das kennst du auch schon aus dem letzten Video. Da kann die Farbe nachher, soll da reinlaufen. Du kannst auch die andere Seite verwenden, dann sind so kleine Rillen. Ähm, ja, das macht einfach Spaß. Das inspiriert total. Ich kriege sofort ganz viele neue Ideen. Und könnt jetzt sich andere Bilder malen. Mal gucken, ob ich dabei bleibe. Das macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, schön in Farbe abtauchen jetzt. Du kannst so rumexperimentieren und die Farbe wieder ein bisschen wegwischen und gucken, ob, das, ob die Farbe so in die Tiefen reingeht. Es bekommt einfach eine andere Optik. einen Farbton benutzt, aber du siehst jetzt hier, dass zwei Farbtöne dadurch entstehen. Ich kann mir auch Zeit lassen hier beim Malen und beim Farbe auftragen, beim Farbe mischen, kann ich einfach jetzt hier die Farbe auftragen, anderen Farbton dazugeben und dann so weiter experimentieren. Ich kann jetzt also hier mit dem Tuch auch die Farbe in die Tiefen reinbringen und ich kann natürlich auch die Höhen wieder betonen und das werde ich danach noch mal gleich äh, anders machen. Ja, mit diesem Malmesser kann man ja ganz äh, unterschiedlich arbeiten und heute werde ich dir wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten auch zeigen können, denn hier siehst du gerade, wie ich die schön abziehe die Farbe und dadurch die Struktur wieder hervorbringen und das inspiriert auch wieder. Es ist einfach immer einen inspirieren lassen, sich drauf einlassen, weitermachen. mache ich hier einfach gleich mit dann ist das auch schon getan und es muss jetzt sowieso einmal trocknen Was ich das jetzt. <lacht> ähm, es ist eine abstrakte Landschaft. Auch ich habe also meine Erinnerungen auftauchen lassen, aber jetzt nicht bildlich festgehalten, sondern eher vom Gefühl. Also ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass das jetzt einer Landschaft ähnelt, sondern ähm, für mich sind so die Farben, das Gefühl, äh, ja, einfach so fließen lassen, <lacht> Dinge auftauchen lassen und wieder gehen lassen. Also ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ähm, vielen Dank für dein Like. Vielen Dank für dein Abo. Das Bild kennst du schon, das ist im Kanal. Und ja, dieses Bild ist von letzter Woche. Und das ist ja ähnlich. Hier ist die Goldfolie drunter. Das ist jetzt trocken. Also es sieht genauso aus wie im nassen Zustand. Und jetzt hoffe ich, greifst du auch zu deinen Farben und fängst an zu malen. Dankeschön und viel Spaß dabei. Tschüss. Ich habe dir in dem Buch einiges über die Werkzeuge geschrieben, über Strukturen. Auf Seite 17 findest du etwas über die Ebenen, über die Höhen und Tiefen in der abstrakten Malerei. Und ja, da kannst du nochmal nachschauen. Das, was ich dir immer wieder mitgeben möchte, ist einfach das die Malerei immer für dich da ist, du immer auf sie zugreifen kannst, um einfach einen Weg zu dir selbst zu finden, um Ruhe zu finden, um alles andere mal loszulassen. Und ja, das ist das, was ich dir immer wieder mitgeben möchte. Also viel Spaß beim Malen. Danke für deinen Kommentar. Danke für die vielen lieben Kommentare. Ich danke dir so sehr. Es tut mir so leid, dass ich nicht auf alle immer antworten kann. Und bitte einfach um Verständnis dafür. Dankeschön. Ja, einen ganz schönen Sonntag für dich. Tschüss.